wir kommen zum letzten Vortrag äh, der Nachmittagssession und wir haben hier Sören Gebert, Gebert genau. ähm, vom Geoinformatikbüro Dassau und Sören, du wirst uns was erklären oder erzählen über die Historisierung von Vektorobjekten mit QGIS und PostGIS genau. und wir fangen jetzt einfach mal an, das Fenster ist wieder zu ist noch ist genug frische Luft reingekommen und ich kriege gerade raus, wo wir nachher nach der Veranstaltung, würde ich gerne geschlossen mit allen in den Hörsaal zur Abschlussveranstaltung gehen, und, um danach dann geschlossen zum Sektempfang zu gehen. Aber erstmal letzter Vortrag des Tages, Sören, für dich. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Sören Gebhardt und ich arbeite zusammen mit dem Geoinformatikbüro Dassau an verschiedenen Kugelslösungen und im Rahmen unserer Arbeit mit Kunden, haben wir eine kleine schlanke Lösung gefunden, um Vektordaten mit QGIS und äh, PostGIS zu historisieren. Ähm, der ganze Vortrag gliedert sich in drei Abteilungen. Ähm, erstmal gibt es ein paar Hintergründe zur Historisierung von Vektordaten, dann stelle ich den Ansatz vor, den wir entwickelt haben, und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was wir damit noch so planen. So, Hintergründe. Prinzipiell haben alle geografischen Daten einen Zeitbezug. Das ist egal, ob das der ja Satellitenbilder sind, zum Beispiel Landsat 8 oder Sentinel 10, Sensordaten, Temperatur, Niederschlag, äh, Flurstücke, Biotope, Infrastruktur und so weiter digitalisiert als Vektordaten und auch die Attribute von Vektordaten haben prinzipiell einen Zeitbezug. In dem Bereich wird seit den 80er Jahren in der Geoinformatik geforscht also das Thema Zeit in Geoinformationssystemen und der erste Meilenstein dazu kam, glaube ich, 1988, 1989 raus, das Buch Time and Geographic Information System von G. Langrun. So, es gibt natürlich schon für Kugels einige sehr interessante Lösungen für die Historisierung, vor allen Dingen für die Versionierung von Vektordaten. Das wichtigste ist QGIS-Versioning. Das ist extra dafür designed, dass man das mit lokalen, mobilen Geräten synchronisieren kann. Es benutzt PostGIS und Special Light. Es verändert allerdings das Datenmodell von den Geodaten, die man dort versionieren möchte. Und es kann komplette PostGIS-Schemas versionieren. Dann gibt es PG-Version. Es arbeitet ähnlich wie Subversion, das ist also für konkurrierenden Zugriff auf eine Postgres-Datenbank gedacht, damit Leute gleichzeitig darauf arbeiten können und dann ihre Änderungen einmergen. Und das kann man natürlich auch benutzen, um verschiedene Versionen äh, historisch quasi vorzuhalten. Es gibt sogar ein Plugin, äh, Konfliktmanagement und äh, das Wichtige ist, wichtig, es werden halt einzelne Tabellen versioniert und das Datenmodell bleibt erhalten. So, und dann gibt es außerhalb von QGIS noch zum Beispiel TGRAS, die zeitlich erweiterte Version von GRAS GIS, die dort kann man Zeitreihen von Raster, Vector und Voxel-Daten erstellen, das der Unterschied aber zu einer PostGIS-Lösung ist, dass die Zeitstempel für gesamte Layer gelten. Dann gibt es PostGIS-T, das wird entwickelt in, in Brasilien. Das heißt, es wird PostGIS wird um die Zeitdimension direkter erweitert. Äh, davon abgeleitet gibt es PG Tra Tra Tra Trajectory, was sich mit dem Management von GPS-Trajektorien beschäftigt. Und zum Schluss noch den QGIS Time Manager, der ist quasi zur Visualisierung von Shapefiles vorgesehen, welches eine attributsbreite Zeitinformation hat. Dann kann man Animationen und so weiter erstellen. Also das ist eine kleine Auswahl von Open Source Lösungen, die es schon gibt. Nun sind die Kunden an uns herangetreten und meinten, die hätten gerne schlanke, einfache Lösungen für ihre, für ihre Datenbestände und haben uns gesagt, ja, wir wollen halt Weck Objekte verwalten und zwar deren Existenz kann sich ändern, die Form kann sich zeitlich ändern, die Attribute ändern sich, die haben Infrastruktur wie Straßen, die wollen die neu bauen die Namen umbenennen in ihren Datenbanken. Flurstücke, da ändern sich die Eigentümer, dann werden Flurstücke zusammengeführt. Biotope ändern sich, werden zusammen Grundstücke. Also die haben eine ganze Menge an Daten, die sie gern versions- oder historisch betrachten wollen. Die wollen also wissen, wie hat sich denn dieses Objekt über die Zeit verändert und kann ich Zustände herstellen für, für, zu einem bestimmten Datum. Also die wollen einzelne Vektorobjekte, egal ob Punkte, Linien, Polygone und deren Attribute historisieren und die wollen halt zu bestimmten Zeitpunkten wissen, wie war der Status, wie war der Stand. Das nächste ist, es soll eine KISS-Lösung sein, keep it simple and stupid, also sehr einfach, nicht so kompliziert mit Versionen einchecken, auschecken. Es sollten keine Änderungen an den existierenden Geodaten vorgenommen werden, also eine Voraussetzung dafür ist zwar, dass man PostGIS benutzt, aber die Tabellen, die schon existieren, sollen nicht angefasst werden. Dann sollte es eine Datenbanklösung sein, das heißt die Logik ist in SQL implementiert. Und ganz wichtig, die Standardfunktion von QGIS für das Bearbeiten von Vektoren und Attributen soll verwendet werden. Es sollen keine neuen Tools dazukommen für die einfachen Sachen wie löschen, updaten und, und editieren. Und dann noch ein kleines Plugin zur direkten Analyse der Historie, dass man quasi, man klickt ein Polygon an und dann sieht man, okay, so hat sich das über die Zeit verändert. So, wir haben uns diese Anforderungen halt aufgestellt und haben gesehen, die existierenden Lösungen können das teilweise, aber nicht so einfach, wie wir das gerne hätten und deswegen haben wir eine eigene kleine Lösung erstellt, um die geforderten Kriterien zu erfüllen. Okay, kommen wir zu dem Ansatz. Der GDB-Vektor, also der Historisierungsansatz besteht prinzipiell aus drei Komponenten. Die Verwaltung der, Histo der Historie der Vektordaten äh, wird in einer speziellen, speziellen Tabelle äh, gemacht. Das heißt, die Originaldaten werden nicht verändert, sondern es wird eine neue Tabelle angelegt, in der die Versionierung quasi die Historisierung stattfindet. Und die sieht ziemlich genauso aus wie die Originaldaten mit den zusätzlichen Spalten. Ähm, wir verwenden, äh, verwenden eben ähm, PostGIS Backend Trigger, für Insert, Update und Delete-SQL-Anfragen, ähm, sodass man auch mit anderen Klienten, nicht nur mit QGIS, sondern anderen Klienten, die prinzipiell mit Postgres-Daten arbeiten, einfach die Vektordaten verändern kann und die Historisierung wird automatisch erstellt. Ja, das ist also nicht nur auf QGIS gebunden, aber dafür haben wir gerade das Plugin entwickelt. Und das, Zweite, das Dritte ist, ähm, zur Analyse der Historie, und zur Erzeugung von Snapshots, zur Anzeige der gelöschten Objekte haben wir ein kleines Plugin entwickelt, was es einfach macht, mit diesen historischen Daten quasi umzugehen. So, das Ganze sieht so aus. habe wir haben aus dem Internet Alkes Testdaten runtergeladen und einen kleinen Prototypen, also eine prototypische Implementation gemacht, und äh, die würde ich euch gerne mal live vorführen. Dazu habe ich Kugis schon gestartet. Ich habe zwei PostGIS-Layer äh, eingeladen, die in einem Docker-Container, in einem PostGIS-Datenbank laufen und äh, habe zwei Layer, Flurstücke und Gebäudebauwerk. Und für äh, den Layer Gebäudebauwerk, da wurde der History -Tabelle, die History-Tabelle erzeugt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf rum editiere, dann müsste ich nachher auch die Änderungen sehen können. Ich zoome mal hier rein. Und äh, ich editiere einfach mal diesen Layer so, wie, wie man das normalerweise macht. Zum Beispiel würde ich gern die Knoten von diesem Polygon mal kurz ändern, dann speichere ich ab. Das ist quasi, ähm, ich habe einen Eintrag in der Historie erzeugt, in dem ich abgespeichert habe. Das kann ich da mehrmals machen und abspeichern. Ich kann auch zum Beispiel die Attributtabelle öffnen, kann mir ein Layer wie man das halt in Kugels macht, selektieren, mir das hier anzeigen lassen und dann mache ich aus dem Verwaltungsgebäude zum Beispiel ein Gebäude für Sportzwecke. So, ich speichere das ab, habe die Attribute geändert oder ich mache ein Wohnhaus draus und speichere wieder ab. So, das heißt, man arbeitet komplett auf den existierenden Daten. Oh, abbrechen, speichern. Und dann gibt es ein kleines Plugin, dieses hier. Und diesem Plugin kann man sagen, es soll bitteschön schön alle Vektorobjekte anzeigen, die ich selektiert habe. Zack. Und dann zeigt es mir hier ähm, insgesamt drei Vektorobjekte und zwei davon wurden eingefügt, das heißt, sie wurden erstellt und dann wurden sie geändert. Zum Beispiel in diesem ändert sich die Funktion, das vom vom Verwaltungsgebäude zum Gebäude für Sportzwecke, zum Gebäude für ein Wohnhaus. Das ist quasi dieses Objekt, was ich geändert habe. Und ähm, dieses Objekt, das hatte am Anfang diese Form gehabt, danach diese Form und zum Schluss diese Form. Ja, und jetzt kann man auch hingehen und den Layer weiter editieren und zum Beispiel Objekte rauslöschen. Ich sage mal, das hier wird abgerissen. Speichern, das hier wird abgerissen und speichern. Und jetzt hat man die Möglichkeit, mit dem Plugin zu sagen: Zeig mir bitte alle gelöschten Features an. Dann wird ein neuer Layer angelegt und dann erscheinen diese beiden Gebäude wieder in dem Layerbaum von Kugis, sodass man sie auch analysieren kann. Okay, und wenn man die dann auch selektiert, dann kann man das Plugin fragen: Okay, schau mir Selected Features. Es wurde irgendwann erzeugt und es wurde irgendwann gelöscht, da steht auch der Zeitpunkt drin. Und je nachdem, wie man seine eigenen Daten designt, kann man natürlich unterschiedliche Zeitpunkte hier dafür angeben. Und ähm, die letzte, das letzte Feature, was ich euch zeigen möchte, ist das Erzeugen von Snapshots, das heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, der Anfangszeitpunkt, an, an dem alles vollständig war, war quasi bei dem ersten Insert. Ich nehme diesen Zeitpunkt, der wird jetzt hier unten eingetragen, sage Create Snapshot Layer. Und dann wird genau zu diesem Zeitpunkt in dem Sinne der Originalzustand der Daten wieder als neue Tabelle hergestellt. Auf der Tabelle kann man dann arbeiten. Die gelöschten Objekte ist einfach nur ein SQL View. Man kann beliebige Views erstellen. In dem Fall habe ich nur gesagt, zeig mir nur die gelöschten Objekte an. Also es ist eine relativ einfache Lösung ähm, für ein noch kompliziertes Problem. Ähm so, das Live-Demo. So es gibt aber Herausforderungen beim Historisieren und das ist das Aufteilen und Zusammenführen von Vektorobjekten. Ja, also Split heißt in dem Sinne Aufteilen von Vektorobjekten in beliebig neue Vektorobjekte und Merge Zusammenführen von vielen Vektorobjekten in einzelne. Da gibt es verschiedene Ansätze, zum einen bei einer Aufteilung ähm, werden komplett neue IDs vergeben, das heißt das Urobjekt, die ID fällt weg und die neuen Objekte, die, ein, die ähm, erzeugt werden aus einer Split-Operation, kriegen neue IDs oder die existierende ID wird fortgeführt und alle anderen Objekte, die dazugekommen sind, kriegen auch neue IDs. Ja, und das muss man halt bei der Historisierung irgendwie berücksichtigen. Beim Zusammenführen wird es dann noch komplizierter, das heißt, man kann entweder eine komplett neue ID erzeugen oder IDs weiterführen, aber ein Vektorobjekt hat dann viele Vorgänger, je nachdem, wie viel man mergt. Und da haben wir uns auch was einfallen lassen, also für das Aufteilen von Vektorobjekten kann man relativ einfach ähm, herangehen, weil beim Aufteilen gibt es immer nur einen Vorgänger, wenn man die Historie quasi beschreiben möchte von Objekten, die sich ändern und wenn sie gesplittet wurden, möchte man auch wissen, von welchen wurde sie abgeleitet. Da braucht also eine Konsistenz in den Daten. Und beim Aufteilen ist es relativ einfach. Ähm, die haben nur einen Vorgänger und man kann quasi in der Spalte des Ausgangsdatensatzes dort eine, ähm, den, die ID des Vorgängers eintragen und dem Plugin sagen, bitte lies auch die ID und lad dann die Daten. Die Kugels Standard Tools können verwendet werden, aber die Benutzer müssen diese Daten halt händisch eintragen. Das geht halt nicht automatisch. Und das Kugels Plugin muss dann sich gewahr werden: hey, da ist eine Spalte und die ganzen Vektorobjekte muss ich dann noch zuladen. Beim Zusammenführen ist es dann ein bisschen komplizierter und wir haben uns gedacht: Nun, ähm, Vektorobjekte haben beliebige Vorgänger. Ähm, ähm, und dies kann man dadurch lösen, indem man eine Split-Merge-Tabelle einführt, indem für alle Vektorobjekte, Vorgänger und Nachfolger gespeichert werden. Und wenn man das macht, muss man aber ein Kugels für Split- und Merge extra Tools implementieren. Und die muss man auch benutzen, sonst kann keine automatische Historisierung von Split- und Merge quasi automatisch. Erzeugt werden. Das heißt, die Tools müssen sich gewahr werden, wie viel gesplittet wurde und was die IDs sind, um das in die entsprechenden Tabellen einzutragen. Und das Kugels Plugin muss halt die Split Merge Tabelle auswerten. Ja, also, das ist unser Ansatz für Split und Merge. So, Ausblick. Also, der aktuelle Datenbankansatz, den wir haben, funktioniert nur für einzelne postgres tabellen aber wir werden halt äh, dieses Datenbankkonzept auf äh, komplexe Datenmodelle erweitern. Und wir sind auch dabei, die entsprechenden Werkzeuge zu implementieren für Split und Merge, damit man halt in komplexen Datenmodellen auch komplexe Split- und Merge-Prozesse durchführen kann. So, und das war es auch schon. Vielen Dank. Ja, jetzt bin ich, ja. <lacht> ich war zu schnell. Ich war ja. zu schnell. Ja. Ja, wir wollen hier ja nach Hause. Herzlichen alle. Dank, Sören. Spannendes Thema. Wer hat Fragen? Ja, dachte ich mir fast. Wir haben, noch ganz viel, wir haben noch ganz viel Zeit. So, jetzt genau, fangen wir mit der Dame an. Hallo, ich habe das Problem, ich müsste im Grunde gerichtsfest dokumentieren, wer konnte wann welchen Zustand sehen. Gibt es da irgendwie Erfahrungen, wie man das umsetzen kann? Gerichtsfest, ich wüsste gar nicht, also was das ich da ich verstehen nicht soll. Im, Na im Nachhinein nicht mehr verändert werden können? Ähm, ja, das kann man einstellen. Man kann die, also momentan gibt es eine spezielle Tabelle, in der die Historisierung durchgeführt wird. Und die kann man natürlich davor bewahren, dass sie von irgendjemand geändert wird, was auch sinnvoll ist. Man sollte sowieso nicht selber darauf ändern, sondern die entsprechenden Datenbankfunktionalitäten nur nur denen es erlaubt, da drin zu schreiben. Und dann könnte man das umsetzen, dass kein, kein Nutzer die Historisierungstabelle irgendwie beschreiben darf und dann kann man das quasi garantieren, dass das konsistent bleibt. Geht das mit ja, ja, das geht mit Forst. Dort kann man ganz, ganz detailliert die Benutzungsrechte einstellen, dass die Leute bestimmte Tabellen, sogar bestimmte Spalten ändern oder nicht ändern dürfen. Das kann man machen. Okay. Da vorne. Ja, wenn das Ganze mit Datenbanktriggern arbeitet, was ist denn zum Beispiel, wenn man einzelne Tabellen aus einer Sicherung wiederherstellen muss? Oh, ähm, also wenn man, wenn man die, Histo die Historisierungstabelle hat, egal zu welchem Zustand, aus der kann man immer einen bestimmten Zustand extrahieren. Ja, das heißt, ähm, wenn Sie, Sie meinen jetzt Backups, wenn Sie Backs -up Backups haben, genau, ähm, also, aus der Historientabelle kann man immer einen Snapshot erstellen, der dem Stand entspricht, wenn man die Originaltabelle verloren hat, sage ich mal so. Ja, Kann man das immer daraus erstellen? Jeden beliebigen Zustand, sogar, also nicht nur für ein Datum, sondern für irgendein Attribut, was in der Tabelle drin steht, kann man eine konsistente, konsistente Arbeitstabelle wieder erstellen, auf der man arbeiten kann. Okay. Um, Ist Code so structured, dass der Verbindung zu den Datenbank alles in der Erweiterung stattfindet, so dass man zum Beispiel es auf eine andere äh, Datenbank umsetzen konnte durch Umprogrammierung. Wenn ja, also unser Ansatz ist so einfach, ähm, dass man den in anderen Datenbanksystemen auch genauso implementieren kann und. Ähm, da wir die normalen KUGIS-Tools benutzen und Kugis, wenn KUGIS einen Treiber für andere Datenbanken hat, Spatialite, Oracle und so weiter, dann kann man dieses Prinzip dort auch direkt implementieren. Das Plugin momentan benutzt aber eine direkte PostGIS-Datenbankverbindung, um die Abfragen zu machen, aber das lässt sich auch leicht erweitern. Gut, ich habe hier noch eine Frage. Ähm, ja, ich habe äh, witzigerweise ein ganz ähnliches Werkzeug entwickelt, das aber ein bisschen generischer funktioniert und ich wollte wissen, was macht ihr, wenn die Tabellen sich mal verändern, also wenn zusätzliche Spalten hinzukommen, sich Spalten umbenennen, trackt ihr sowas auch? Nein, das trackt man noch gar nicht. Das ist noch eine sehr einfache Lösung. Okay. Ja. Und ähm, eine Sache, die ich mir dann irgendwann gefragt hatte, war, wenn man eine Historie hat, wäre es ja vielleicht auch cool, wenn man, man kann vielleicht zurückgucken, aber könnte man noch vorherige Schritte, die man gemacht hat, vielleicht zurückdrehen? ein Update, was man vielleicht doch nicht wollte oder eine Löschoperation, müsste ja eigentlich relativ leicht möglich sein. Man kann immer einen Snapshot erstellen und ähm, man kann, aus der, wenn man das möchte, aus der Historientabelle natürlich die entsprechenden Löschanweisungen rausnehmen und wenn man dann einen Snapshot erstellt, werden die nicht mehr durchgeführt. Mhm. Ja, also das, das funktioniert da schon. Ja, okay. aber, aber Änderung an den Tabellen, das ist nicht vorgesehen, dass das getrackt wird. Okay, noch weitere Fragen? Gut. Ja, okay. dann herzlichen Dank nochmal, Sören. Ja, vielen Dank.